Frage. Was darf Ihr Partner nicht wissen? Bei dieser Frage denken die meisten Menschen als erstes an fremdgehen. Aber tatsächlich ist das nicht das häufigste Geheimnis. Stellen Sie sich vor, Ihr Partner könnte plötzlich alle Ihre Gedanken lesen. Nicht, dass ich Ihnen das wünsche, aber nur mal als Gedankenexperiment. Was würde Ihrem Partner am meisten überraschen? An welcher Stelle würde er sagen, ach, das hätte ich nicht gedacht? Ich weiß dann nicht, wie das in Ihrer Partnerschaft ist, aber wenn es so ist wie in den meisten Beziehungen, die ich in der Praxis kennengelernt habe, dann sind es nicht die Ärgernisse, die Sie Ihrem Partner noch nicht gesagt haben. Nein, wenn Ihr Partner Ihre Gedanken lesen könnte, würde er sich vielleicht darüber ärgern, dass Sie ihm immer noch etwas innerlich vorwerfen, was er schon immer als ungerechtfertigt zurückgewiesen hat. Aber es würde ihn nicht wirklich überraschen. Was ihn wahrscheinlich überraschen würde, sind die positiven Dinge, die Ihnen aufgefallen sind. Kleine oder größere Begebenheiten, die Sie positiv beurteilt haben, aber nicht für nötig hielten zu erwähnen. Dabei ist nichts darüber gesagt, wie die Proportionen sind. Es kann sein, es gibt sehr viel mehr negative Gedanken als positiv in Ihrem Kopf. Aber Ihrem Partner würden eher die kurzen positiven Gedanken, die zwischendrin auftauchen, überraschen, als die stundenlangen negativen Erinnerungen über die Sie grübeln. In meiner Erfahrung sind Paare über Dinge, die Sie beim Partner stören, sehr viel, ich sag mal, ehrlicher, als sich gegenseitig zu gestehen, was Sie alles am Partner gut finden. Die meisten Paare handeln nach diesem Prinzip. Es ist wichtiger, dem Partner zu sagen, was er falsch macht, als ihm zu bestätigen, was er richtig macht. Sie haben sicherlich schon gemerkt, dass ich dieser Logik vehement widerspreche. Tatsächlich kommt man schneller ans Ziel, wenn man warm warm ruft, wie in dem Kinderspiel, als zu informieren, hm, falsche Richtung. Natürlich war mein Anfangssatz provokant gemeint. Was darf Ihr Partner nicht wissen? Sicher haben Sie ihm nicht das Geheimnis, was Sie an ihm schätzen bewusst verheimlicht. Aber im Effekt bedeutet, verschweigen, das gleiche wie darf nicht wissen. Also, darf er wissen, was Sie an Ihrem Partner gut finden. Ja, also Sie haben nichts dagegen? Gut, dann gehen Sie auf meine Internetseite, couplecoaching.de, dort erfahren Sie, wie Sie diese wichtige Information austauschen können. Denn wenn ich kurz die Gedanken im Kopf Ihres Partners ansehe, da sehe ich doch einige positive Dinge, die er Ihnen bisher auch verheimlicht hat.